Da schaut keine Insel so aus. Und noch was. Was passiert da? Jungs! Das Schiff ist beschädigt! Oh okay, Gott, da ist ein Loch! Mach der Segel auf! Mach den Segel auf! Jungs, Jungs, Jungs Was? Ey, bin ich Jungs, ich bin im Wasser! Jungs! Hype, Hype, Hype! Spiel starten! Dienstbereitschaft wird gemeldet! Scha! Kommt ja halt noch wer vorbei da. Ich bin mir schon legen, du es machen willst, Philipp. Schätze und Reichtümer im Überfluss und Ratene gegen Sammelt ohne Verdruss. So, Ahoi. <lacht> Besser, Alex. Die <lacht> Gemeinsame Reise mit treuen Meuten. Weil über den blauen Ozean die Schiffkopf Leuten. Bist du da was? Du musst mich anmelden, den Ding oder wie geht denn das jetzt? Du musst starten, Wenn geht ja gleich am ja Anfang, wenn es das Spiel startet. kommst Wir du nicht ja. drum herum? Started de ja. Wähle einen Charakter für deinen Abenteuer aus. Boah. das ist ein bisschen, Das, ein ein, das hat so fast nichts damit zu tun, aber... Der eine ist der andere. Vorher Geheimnis steckt das sehen geworden. Das ist das, das den wird, geworden, dass dich auf die Schäden gibt, Ich würde gerne aus geben Weil ich hab nur zwei Stunden. <lacht> ja, ja, dann müssen wir wieder zurückgehen. Updates. <lacht> <lacht> Steamworks so. Common Ready Street. B. dein Charakter. Aus wie er ganz kannst du aussehen, wenn du ist. Fortfahren. Lore. Lor's. Lor's. Lor's. Lor's. du immer nicht, Lor's. Lor's. Lor's. ja? Achso. <lacht> und von ja, ich würde ja extrem gut ausschaut. <lacht> <lacht> <lacht> oh mein Gott! Ey, warte, wie laut ihn euch da jetzt ein? Das bra ich hoffe, ich brauch nicht länger als in GTA. Warte, dann von mich immer als Favorit, dann, dann verschwindet er wahrscheinlich nicht mehr. LOL, das ist wirklich mein Xbox Live ja. Card. Der verschwindet dann nicht mehr. Season one. Boah. Ah, der schaut viel zu cool aus, Philipp <lacht> <Boah>. <lacht> Franz, wenn du das sehen würdest, oder? Die Charaktere Seh ich gleich halt schon, boah Das brauche ich, Philipp <lacht> Ey, wie lade ich euch da ein, oder? Siehst du zwei Einladungen, die ich kriege? über. <lacht> dann halt nicht. Ich bin Ich brauche jetzt erst 2 Stunden für die Charakterstellung. Oder zu dritt. Piraten haben sie genommen, oder? Ich hab noch gar keinen genommen. Ich kann nicht entscheiden. Neuen Piraten erstellen, oder was? Dann werden dann, dann, dann sie alle verändern. Das ist quasi nur Randomizer da. Die Einladung wurde auf f Ich bin bei beiden jetzt eingeladen. Ah ja, ich, ja. ich drücke Weil ich habe unnötig das Intro abgebrochen, jetzt, jetzt kann ich gleich in das in, so Game einigen. Nein, wir Ja, Jawohl. Ich hätte so einen richtigen <lacht> Troll nehmen können, aber ich <lacht> Das war auch Das gab Ich glaube, wir sind schon wieder auf der Straße. <lacht> <lacht> oh, oh Gott, Alter. Schau, bin schon da bei dir in der Lobby, gucke Alter, du schaffst. <lacht> das ist ja easy. Marco, ich hab dich schon dreimal eingegangen. Ich bin schon dreimal auf Yotro. <lacht> Was? Echt? Ja, ich mein Pirat, Piraten hat erstellt. Ja, danke, so. Da funktioniert nicht. Guck, ich soll auf ESC zurückgehen oder lieber nicht? Oh, er ist so. da! Segel setzen! Warte, warte, warte. Echt, du warte! Warte, warte, mal, Schiff! Ja, das bin ich! Raum umbauen! Ihr brauchst du auskommen! Oh. Aus. Es ist ein Schiff für zwei bis drei Personen! Jawohl! Wieso hast du Schiff Mann. Mann. Weil wir noch zufrieden sind, habe ich gedacht! Das heißt, der so, Philipp bringt doch nicht unschauen, wenn er da auch Ein Wildboot! <ein lacht> ja! Hey, kann man sein Schiff noch ausbauen aus, solle Geschichten? Ich hab keine Ahnung, Oh, Oh, ich heiße hier. doppelt. Jetzt ist die Frage: Macht man Ingame aus? Oh, machen wir die sogar noch? Ingame aus. Soll ich das da alles lesen, was da steht? Alter, ich bin verliebt in die Grafik, <lacht> Mhm. Ich bin schon gespannt, was jetzt passiert. Ich bin da, Jungs, glaube ich. Ich bin mit dem Goldsammler im Zelt, um eine Seefahrt zu kaufen. Oha. Um See, die werden mit allen spielen. Alles klar. Ich hätte gerade irgendwas gekauft bei derer. Tanja. Der hat <lacht> das ganz <du> Geld ausgegeben. <lacht> Wie bist du? Alter, ah, schau sie oh aus wie der Lord. Alex, du mal einsteigen und schau dir mal Push du Dog ein, bitte. Ah, sorry. <lacht> oh, das ist zu mir gekommen? das Angebot, durchstöbern? Ja, genau, da hab ich gerade das, das Null-Ding, glaube ich, gekauft. Ey, wo? Da. Brich mit dem Goldsammler im Zelt, um eine Seekapfade zu kaufen. So. Das ist <lacht> also, oh, du, du halt so richtige Ratte, Alter. Der hat echt schon die Waffen. Oh mein Gott, nice. <lacht> ich bin nur ziemlich weit eingezoomt. Ja, same. Das ist das Absicht? Ich würde das Spiel wieder nicht kaufen. Und jetzt wird zu weit eingezoomt. Sprich mit dem Gold im Zelt. Wo ist da ein Zelt? Ah, don, don, don, unten, Wir haben, da ja. Sie, soll ich habe ich schon Soll das jetzt jeder machen oder nur einer von uns? Ich mach's mal. Gold. Das kaufen, dort da, die Suche nach glitzendem Gold. Ja. Ich geh an Bord deines Schiffes um die Seefahrt vorzuschlagen, die du gekauft hast. Macht das dann jeder Solo oder machen wir das? Ich keine Ahnung. Ja, wir haben noch ein Schiff. Yeah. <lacht> Der hat da, ja. Der ist <lacht> <lacht> <lacht> ja auch nur drauf, gesprengter. Jawohl. Wahrscheinlich. Wie hey, macht er das schon alles? Wie kann ich schießen? <lacht> schießen wir schieß mal da in den Haufen ein, oder? Ja, hey, da ist keine drin, ne? Mission drin. F, Mission vorschlagen. Für die Mission abstimmen F. Muss sie hin? Ich habe keine Ahnung. Boah, das ist die, die, die Steuerung ist so heftig. Kennst ihr dazu wir gehen zu meinem Ding und F drücken? Na okay. bei mir geht's los. Seefahrten sind Ich Kann nur abstimmen was. Kein jetzt dabei steht da. Ich habe eine ich gekriegt. Äh, warum geht's bei euch los? Da geht's nicht. Kreismenü. Ich muss dann kann mit dem Controller spielen, oder? No. Ja, ich ja, ja, bin ja. halt. Hä? Hey, Pucky bei mir muss ich jetzt wieder äh, Seefahrt kaufen. Ich hab keine Seefahrten mehr. Ah doch. Ich hab noch eine schon. Warte mal, steht da irgendwo dabei, das Studio? Eine davon habe ich vorgeschlagen, glaube ich, und eine hast du vorgeschlagen. Wir hatten das da. Hey, könnt ihr nicht auch irgendwie abstimmen und euch ein Messer da reinstecken? Ja, jetzt geht's schon wieder los. Was, es geht los, Alter? Jetzt sind wir ja. drei, steht da wieder. Ja, wir drei. Das nicht. Und dann? Haben wir jetzt schon Missionsziel? Start abgeschlossen, stil für Säfer dann anderen beraten ab. Hey, kann sein, dass die Mission auch nur ein Tutorial ist und das Tutorial ist nur ist, dass du das starten musst und das war's. Weil dann hätten wir schon zwei Missionen abgeschlossen. Ah, Kannst du cool. mal kurz schauen, wie wir die Segel auflassen, weil sonst wären wir nicht weggefahren können. <lacht> Aber wo willst du schon wieder hin? Ja, nur ausfahren. <lacht> <lacht> da oben Platz für zwei, da bist du dicke. Er wollte wieder Kaval. Ah, Schiffsflagge. Ah, rot für den Tod, oder? Da kann man sich nur die Oh mein Gott. Rot. <lacht> <lacht> ja, aber mir ist die Flagge gehabt dann... Oh mein Gott! Da habe ich geflogen! Das ist es der Heik und Oh nicht so! Ich schon hab schon eh HB verloren, äh, moin. Ah, da sind die Segel unten! Abfahrt! <lacht> Wo wollen wir hin, Jungs? <lacht> ja. Ey, ihr habt alle Segel ausgefahren. Ey, wir sind da jetzt geschossen. Wie? Geht das gut? <lacht> oh, ich komm ehrlich endlich losfahren. <lacht> er schießt da einfach. Wo oh, ist die Kanonenkugel her? Ja. Ah, es gibt sicher einen Anker. Ah, wenn du scroll scrollst, dann kannst du durchschalten. Anker? Ich das ist da nicht gerade der Anker ist da, oder weiß ich auch nicht warum da Saal oben hin? Warte mal. Ey, um den Boot zu. Ah, boah, das macht Sinn, das macht Sinn, das macht Sinn. Warte, warte, warte, warte. Hilf mir mal. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Jaaa... Das ist ein Spül, so wie Samuel. Richtig, <lacht> <lacht> ich, ich Ey, wir fahren, wir fahren, wir fahren, wir fahren. <lacht> <lacht> Oh mein oh Gott! Ich sehe gar nichts! Ich sehe gar nichts, das ist nur Segi. Hey, boys, ich Chase sind nicht mehr! Ich sie Ich sehe sie Alex, ich Alex! schau wo Ich bin Alex mit! ist denn der? Ja. Oh, ich aus? Hey, wir fahren doch gegen einen Börsen, Gas. Ja, passt <lacht> irgendwo. Habs ihr auch gerade so eine Animation gekriegt? Nein, kriegst du nichts. Okay. Gibst du denn irgendwo Korten? Ja, muss, das passt. Wenn die m druck auf jeden Fall nicht. Was ist unsere Mission eigentlich? Das ist die gute Frage. Da ist ein Karten! Die fahren gerade richtig zum Westen! Ist da schauts ein Karten, die ist live! Dann bist du da oben gekommen! Ey, wo fahren wir jetzt hin? Das ja, ist... tut vielleicht die Segel einholen! Ey, da ist ein ja, Karten da unten! Die ist ziemlich geil! Ja gut, ich mag schon, tut die Karten schauen, ich geh mal oben die Segel! so das wird unser zweites Hucki! Was? Nein! Ja. Okay, du musst zweimal Segel einholen! Ja, einmal vorne, einmal hinter <lacht> So, da gibt's auch die segel Okay. deswegen sind ich zwei bis drei Leute halt, was der was du halt alles... Oh mein Gott. ...mehr Leute machen musst. Wo ist der Karten? Ah, da ist der Karten! Wo? Und da ja, ist ein Schatz, der Schatz, Schatz markiert irgendwo angeblich. Oh dang, wir fahren gerade Richtung Westen. Da ist der Schatz, glaube ich. Kann das sein? Das Rote ist das, rot, das Schiff, oder? Hey, du hast gerade irgendwie markiert? Ja, wenn du links klingst, Ah. War ja, sieht dass da jetzt oben auch? Ah. Also, Ja, warte, ich müsste mal kurz sagen, wohin? Wir also müssen eher Richtung Nord-Ost. Wo Nord ja, ist der Schatz überhaupt? Es steht, dass der Schatz praktisch ist auf der Karte. Kann's sein, ja. Gut, wohin, ja, Alex? Nord-Ost, warte, ich schau, wohin wir fahren. Sorry. Ja, was ich fühl's da. Wir fahren gerade Nordwest. Jetzt Richtung Norden. Jetzt Norden, ja, weil weißt du das? Ah. Ich sieh's doch. Der Nord-Ost ist gut, ja. ich. Ja? Axel, also uns das vordere Zettel, ich sehe, glaube ich. Ja. Bulldampf. Bulldampf? Ich stehe es auf gleich durch. Ja, aber du schaust mal da hinten, sind, sind, sind Kanonenschüsse, leicht Ah ja. Oh. <lacht> hey, Franz, hey Franz, komm mal her, komm, das ist nur zu zweit oberlosen? Nein. Dann geh auf die andere Seite. Na, da stellst du gerade die, die, die Richtung ein, du musst vom vorderen alt. Ach so. Du kannst links-rechts auch noch verstollen, das hängt von der Winkelrichtung ab. Oh dang! Das ist ziemlich komplex, ja. Kann ich da dann auch lenken? Nein, du musst die Segel ausrichten nach dem Wind, dass wir mehr Windenergie aus dem Wind nehmen. Da werden wir schneller sein. Ne? So die Segel spannen, oder? Ah, so geht Mal das in die, die Richtung, aus, ja. Müssen wir Hello. beide steuern oder halt den anderen auch steuern? Nein, äh, das Schiff, wo wir hinfahren soll ich steuern. Du kennt ja die Effizienz von den Segel beeinflussen. Guck, guck ich, kannst du das anschauen, oder? Wo bist du? Ja. Das, ja. das ist unser Insel. Da soll man hin? Ja. Ist das der was du markiert hast? Ich weiß nicht. Also ja, <lacht> ich brech die mal gut ein. Wie hat sie gekriegt? Beim muss Q drucken dann Leertaste. <lacht> <lacht> ah ja schon. Hey Lol, wenn man zu jetzt umzustellen sogar die Namen. Äh. Sind wir noch gut? Ich weiß nicht, der Franz muss gerade um und um. Hey, sag doch mal kurz, ob wir noch richtig unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob wir das so weg müssen. Wir, wir, wir crashen, gell? Warte, warte. Wie kommt der Lass aus? Notfall? Ey, wir haben schon wieder... Snake Island. Snake Island sind so wir gerade. Hey, hey, hey, Ball! <lacht> die Börsen werden weg. immer. Klar. Noch Nach rechts oder links? Warte, warte, warte. Oh, da gehen wir mal an Land. Holst du die Segel ein, oder? Ne? Scheiße, komm mal von der Da steht halt nicht wie die Insel Am Ende auf Kurs für unsere Mission? Ja, ich schau jetzt da. Der steht leider auf ich der Karte nicht. Seemeile lockt hoch, gut. Ja. Cool. Wir sind, wir fahren Richtung Norden, ja. Ich musst. musst. Also, ja dann fahren wir zu der Insel rein. Warte, Warte mal kurz, ja? Nein, ich will schon zur Vision. Also, ja, dann. Ich sag' mal was. Ja, da. Ja, da ist, los, nicht. Das ist ja. Ah, Franco, schätze, du, du dieses also, ja was Da ja, Schau schaut der eigentlich nicht Ich hab's ein bisschen sonst siehst, nämlich nichts von vorn. Ja. Ich fahr du mal, Franco. Nein, ich so? Ich hab dir das Stein übergeben. So? Da schaut keine Insel so aus. Und oh, da so was... Hey. Was passiert da? <lacht> Jungs, das Jungs! Das Schiff ist beschädigt! <lacht> <lacht> oh Gott! <gucken. lacht> da ist bloß! Macht der Segel auf! Macht der Segel auf! Jungs, ist Jungs! Auf. Was? Ja. <lacht> was? Ey, bin ich das... noch. Jungs, ich bin im Wasser! Jungs! Das Ey, oh! Ey, weg! Bin... <lacht> wir müssen jetzt irgendwie Lex stopfen oder so. Ey, bin im ja. Wasser, Jungs! Wir brauchen ein. Holz, hey. es lauft Wasser ein! Der Schiff hat aber echt noch. Oh mein es Gott! Es lauft Wasser ein, Franco, wir sinken gleich. Oh mein Gott! Ey, da ist. Oh mein Gott, what the fuck? Ich hab's das Loch, oder? Ihr wollt's, ihr holt. ihr wollt's! Ah! Sind noch ein Loch hier gegangen? Hey Jungs, no. ich bin im Schiff, ich bin am Schiff! Warte, warte, warte, wo ist das Holz, Jungs? Ich hab's vorher aufgesammelt, aus Kisten, da, aus Fässern kriegst du Okay. Was ist <lacht> das? Oh mein Gott! Hau, da sind die Löwen schon gestoppt. Ja. Schleichen. schlecht. Ja. Ich hey, wir fahren gleich mal. machst was. Das Kurs ändern. Und der Schiff ist nicht mehr hinter uns. Ja. Jungs, wie kann man wie kann man schießen mit den Kanonen? Ja, das hab ich mir einfach okay. Es gibt Kanonenfässer. Wo? Da. Aber da sind irgendwie 10 Kanonen nur drinnen. Ja. Die Masse. Ich weiß nicht. Ich Wars außer alles aus. Donnerbombe. Kettenschuss. Und irgendwas. Ah, ich habe jetzt zehn Kanonen. Was machen wir jetzt mit dir? Ja, Kanonenkugel laden! Wie, wie, wie? Kanonenkugel... -Kanon. Ist er neben uns da? Hey, wie schießt du da? Du musst die Kanonenkugel in die Hand nehmen, dann kannst du es laden. Schüsste! Boom! Bulltreffer. <lacht> <lacht> es geht los! <raus. lacht> hey. Was? Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das reparieren wir dieses mit Holz! Man, der Schiff macht es beschädigt! Wie macht man da Holz? Ey, sich nichts, so Geh in Geile Truhe! Ah! <lacht> Jungs, wo kann man da Holz herholen? Aus, also aus dem mittleren Fass unten ist drinnen! Da aus der da! So! <lacht> oh mein Gott! Ich komme davon! Haben Sie den schon repariert? Ich weiß nicht wo. Das geht? Ich mach einmal Lamp. Ey, ich glaub ich geh mal ein bisschen in die <lacht> <lacht> Ja, das machen ich auch. Da hat abgeschlossen. Ja, so, ja. Nice. Hey, die sind weg, gell? Mhm. Ich hab's abgekackt. Ey, schaut doch mal einer, ich gehe mal schauen jetzt ob ich auf die gebohrt Warte, gucki. Du fahrst die Insel zweit weg, ich bin erst da. Okay, du musst jetzt da rauf Ey, Franzi, du fährst komplett falsch. Ja, was soll ich machen? Das, das ist ein genau. Schwert da! Ah, die Kanonen Nord-East muss man. Nord-East, Franco! Ah, ich hab's falsch umgemacht. I see. Warum schieß ich immer? Yo! Kannst du die Schweine ab, oder? Die Kanonen! Jungs, Ich schieße jetzt da. Geht jetzt es auch aus? Ich schieße nie, Alter. Schieße noch ein bisschen besser als wir. Kommt doch nicht um mich, Alter. Ey, ich schaue, auch nicht so weit umzuschießen. Aber ich lade mal alle. Ey, ich lande nicht gut. Was geht's noch? Ich gehe jetzt. Ich ist eigentlich auch keine mehr. Nein, es geht noch. Ist die Kapitel? Nein, die waren gerade. Verpackt. Warum ist da so ein roter Totenschädel hinten, Jungs? Ja. Das ist ein event Franco, da müssen wir hin. <lacht> ja, das war markiert. Boah, die am Armelabst. Da ist schon wieder Wasser da unten. Scheiße, sind wir getroffen worden. Ich versteh's nicht ganz. Die Frontkusse wird da tief, geil. Kann ich das da nehmen? Oh, die geht immer noch nachladen Nice. Nach Osten fahren! Da sind über Wasser! Das ist das straight war. nach Osten! Komm <lacht> <lacht> ich komme da wieder raus? Was ist mit dem roten Rotmarkierung oder was? Jetzt sind Datenkapfer gell? Ja okay. Na, ist es das, das markierte, ich hoffe, halt wer es Ja, Probieren wir es mal aus, die Insel schaut so nicht so aus, aber machen wir es. Warum? Mhm. Es, wenn, wenn du die ganze Map aufpasst, da ist uns gar nichts markiert und die Map ist nicht so groß. Ja ich weiß, das schaut irgendwie eh keine andere Insel besser aus, aber das schaut halt auch nicht ganz wichtig aus. Aber auch aus das bewegt wohl. sie! Das ist ein Ziel! Müssen wir irgendwas hinmachen? Ist das unsere Mission? Ja, einen Schatz muss ich suchen. Hab ich auch gedacht, den Schatz. Weil das bewegt sie nämlich. Ist da ein Nammann dabei gestanden bei der Insel, wo wir hin sollen? Ja, okay. Weil, wenn wir Wie komme da wieder aus, Alex, aus der Map? F. Guck, ich schau, ob da eine Notiz. Aber irgendwie ist. Ich weiß nicht, ob das das ist.